Hallo miteinander, mein Name ist Josef Ederspiel. Ich bin Grafikdesigner, Multimedia-Producer und Künstler. Und ich denke, ich mache mal ein paar Videos, um euch zu zeigen, was ich so mache im Alltag. Und das erste Video <lacht> möchte ich ein bisschen zeigen, was ich im Bereich Druck mache, also vor allem Textildruck. Ich habe in den letzten drei Jahren angefangen, selber zu drucken. Also ich vor 20 Jahren, so muss ich sagen, ich, oder mehr als 20 Jahre habe ich selber ähm, in meiner Studienzeit Siebdruck gemacht, also Textilsiebdruck. Ich habe Pullover gemacht, T-Shirts und habe mich dann, wie angefangen, ein bisschen interessieren für fürs Thema und habe das dann aber wieder, ähm, ja sicher 10 Jahre lang ähm, ein vernachlässigt und Jetzt, etwa vor drei Jahren habe ich ähm, mir überlegt, ob ich das nicht wieder soll, in Angriff nehmen soll. So designen und selber drucken und ich habe auch schon zwei, drei Aufträge können machen in diesem Bereich jetzt Und ich habe mich entschieden, dass ich das in einer neuen Technik mache. Früher, <lacht> Früher habe ich das, eben wie gesagt, in Siebdruck gemacht. Und jetzt habe ich ähm, das Ganze im Bereich Flex-Flockdruck. Ähm, angefangen zu machen, weil das einfach einfacher geht für mich und es gibt nicht so eine Sauerei und es ist nicht so aufwendig wie mit einer Sieb und man kann mehr auch kleinere ähm, Stückzahlen machen und durch das bin ich dann eben auf das Flex und Flockdruck gekommen und auf das Digital Transfer. Digital Transfer ist mittlerweile so gut, dass es ähm, bei, richt also bei richtiger Wäsche, also wenn man die Kleider richtig wischt, Sie die gleich lang wie ein Siebdruck-Shirt zum Beispiel. Und dort muss man einfach schauen, also was eigentlich der Vorteil ist von Digital Transfer ist, es bleicht er nicht aus. Das Siebdruck war früher noch so, gewesen, dass mit der Zeit ist das immer flauer wurde, der Druck. Und heutzutage mit dem Digital Transfer kann man erstens kleinere Stückzahlen machen. Man ist nicht so auf das teure Sieb fixiert und durch das hat es eigentlich nur Vorteil, wenn man es so macht in der neuen Technik. Ich werde sicher auch noch zeigen wie ich einen digital transfer, ähm, designe und nachher ähm, drucke lassen und dann ähm, aufs Shirt draufbringen oder auf den Pulli. Aber jetzt in dem Video möchte ich eigentlich zeigen, wie ich ähm, ähm, ein, ein Kleidungsstück mache mit Flex und Flockdruck. Flexrock ist eine Art eine Folientechnikdruck, also das ist eine Folie, wo man schnitt und nachher kommt die geschnittene Folie auf ein Shirt Und das ist auch sehr lang haltbar, also wir reden hier von mehreren Jahren. Und Flock ist dann eigentlich das gleiche, die gleiche Technik auch mit einer Schnittfolie, einfach ist das ähm, Flockfolie ein bisschen samtig und durch das halt für Geschichten, wo es nicht so ähm, kräftig muss aussehen muss und wo vielleicht auch eben die, die Taktik ein bisschen eine andere ist als jetzt beim F ähm, Flexdruck. Genau. Ja, dann äh, zeige ich mal ein paar Bilder, wie das da bei mir aussieht. Und dann bis zum nächsten Mal. Also macht's gut, bye bye, tschüss.